Liebe Lehrkräfte, liebe SchülerInnen, ein Studium zu beginnen ist immer aufregend und mit vielen Fragen verbunden. Wie funktioniert das Lernen an der Hochschule? Wie baue ich Kontakte zu Mitstudierenden und den Lehrenden auf? Wie organisiere ich mein Studium, vor allem wie finanziere ich mich? Gut, wenn man in dieser Situation Eltern hat, die selbst studiert haben und die man fragen kann. Aber was, wenn das nicht so ist? Dann ist man froh, wenn man AnsprechpartnerInnen hat, die diese Unsicherheiten zum großen Teil aus eigener Erfahrung kennen. Die Ehrenamtlichen von arbeiterkind.de informieren, klären auf und machen vor allem Mut. Es gibt so viele Vorurteile rund ums Studium, die einfach nicht stimmen. Zum Beispiel, dass unbedingt ein einser nötig ist, um ein Stipendium zu bekommen. Hier ist Aufklärungsarbeit dringend nötig. An der Humboldt-Schule arbeiten Sie bereits seit drei Jahren erfolgreich mit arbeiterkind.de zusammen. Als erste Partnerschule von arbeiterkind.de in Hannover verpflichten Sie sich, nun in den kommenden drei Jahren regelmäßig gemeinsam Informationsveranstaltungen anzubieten und implementieren feste AnsprechpartnerInnen. Diese Verbindlichkeit ist gut und vor allem wichtig. Denn eines ist ganz klar, Bildungschancen dürfen nicht vom Bildungsstand des Elternhauses abhängen. Ich bin mir sicher, Sie werden viele SchülerInnen erreichen und Sie ermutigen, neue Wege zu beschreiten. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Partnerschaft, weiter ganz viel Erfolg für Ihre gemeinsame Arbeit und vielen Dank für Ihr sehr wertvolles Engagement.